und bin im zweiten Lehrjahr. Und ich bin Leila im vierten Lehrjahr an der Wir zeigen euch jetzt kurz, was unser Beruf ausmacht. Wir lernen nur ein sehr traditionelles Handwerk. Es ist eine Mischung zwischen präziser Handarbeit und Musik. Vor allem machen wir hier aber einen Neubau. Die Leila ist gerade am Cellobodenwölben. Hier sieht man die Eva, sie setzt einen Stimmstock in ihre Geigen ein. Das Montieren und die Klanginstellung von Instrumenten gehört auch zu unserem Beruf. Und auch das Lackieren gehört dazu, weil es viele alte Instrumente gibt, werden wir auch reparieren und restaurieren.